Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 19 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Traumbananen. Das ist eine Podcast-Premiere und das Gedicht wird in der Kategorie Kindergedichte erscheinen. Hallo nochmal, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. In dieser Folge geht es weiter mit den Neuerungen und das heißt, ihr werdet heute die Erkennungsmelodie der Kategorie Kindergedichte kennenlernen. Aber vorher haben wir noch das hier. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, in meinen Gedichten zu stöbern, in meinem Blog zu lesen und auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen. Außerdem könnt ihr dort den Podcast hören, ihn bewerten und abonnieren und könnt auch sonst eigentlich überall eure Meinung hinterlassen. Ich fand es an der Zeit, mal wieder ein Kindergedicht zu schreiben. Hier ist das Ergebnis. Traumbananen Auf einem Baum da saß ein Affe und unterhielt sich mit einer Giraffe. Die unter ihm stand und Blätter fraß von dem Ast auf dem der Affe saß. Sie plauderten so eine ganze Weile, denn keiner von beiden war in Eile. Die Giraffe kaute auf ihrem Blatt, doch davon wurde der Affe nicht satt. Der begann dann so zu träumen von gelben Bananen an grünen Bäumen. Er reckte sich nach ihnen, erreichte sie fast und plumpste dabei beinahe von seinem Ast. Die Giraffe konnte ihn gerade noch stützen, ihn mit ihrer Schnauze vor dem Absturz schützen und während er verschnaufte, sagte sie, Traumbananen schmecken nie. Und die Moral von der Geschichte, Träume füllen den Magen nicht, will man den wahren Essenssegen, muss man sich wirklich noch bewegen. Bananen soll ausdrücken, dass die schönsten Träume nicht den Magen füllen. Um sich Wünsche zu erfüllen, muss man fast immer auch etwas tun. Das muss aber gar nicht immer so schwer sein. Oft reicht schon eine ganz kleine Anstrengung, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Ja, das war die dieswöchige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, ich hoffe, sie hat auch euren Kindern gefallen, wenn ihr sie denn mit denen gehört habt. Und äh, ich hoffe natürlich auch, ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao.